Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich mal Phil Computers Welt. Das ist ein Spiel, das mir von einem Zuschauer vorgeschlagen wurde, und zwar vom Phil Computer. Dann schauen wir uns das mal an. Dieses Spiel ist noch in Arbeit. Bitte nicht schlecht bewerten. Das Spiel ist noch in Arbeit. Drei Dislikes. In diesem Spiel kannst du Roleplay. Es kommen immer neue Updates. Das Spring Update ist da. Habt Spaß bis zum nächsten Update. Inhalt vom Haus Update. Alles ist schön grün. Nächstes Update kommt am 12. Februar 2022. Grüße vom 6. März. <lacht> GG. Danke für 1100 Besuche. Gehen wir einfach mal rein. Hey, wie lange dauert das denn jetzt, bis ein Server gestartet wird? Hallo? Ist Roblox down oder was? Dann warten wir halt. Wunderschöner Ladebildschirm und... Teleportation gescheitert. Was ist das? Wir, wir suchen Scripter für Phil Computers Welt. Melde dich auf meinem YouTube-Kanal, Phil Computer, alles klar. Okay. Also das hier ist Phil Computers Welt. Ich sollte unbedingt Phil Computers Welt spielen. Wurde mir kommentiert von Phil Computer. Wer hätte es gedacht? Nächstes Update in 29 Tagen, 6 Stunden, 50 Minuten, 32 Sekunden. Nö, oh, der Timer geht nicht runter. Scheint ja richtig gut zu funktionieren. Phil Computer hat einen Tag, also mehr als 20 Stunden in diesem Spiel verbracht. Dann muss ich aber mal gucken, was man hier für 20 Stunden machen kann. Hier gibt es eine Tafel mit ganz vielen Items. Bildern. Kann ich die anklicken? Ja, kann ich. Ich will den da haben. Oh mein Gott, ich kann ihn haben. Jetzt bin ich eine Eiskönigin. Passt mal auf. Er funktioniert ja nicht? Vorher hat er funktioniert. Okay, gucken wir mal, ob es ein anderes Item gibt, das ich wieder erkenne. Oh, es wird dunkel. Oh nein. Oh, der hier. Der hier ist cool. Den nehme ich. Jetzt brauche ich nur noch einen anderen Spieler, den ich verhexen kann. Aber das funktioniert ja hier irgendwie nicht. Und irgendwie funktionieren Q und E nicht. Wurde das deaktiviert bei den Dingern oder was? Na gut, wenn die Items hier nicht funktionieren, dann gucken wir uns einfach mal ein bisschen um in dem Spiel. Oh mein Gott, da hinten sind Tafeln. Und da hinten ist dieses furchtbare Donation Board. Ich hasse dieses Donation Board wirklich. Deswegen werde ich hier auch nicht donaten. Hier kann man dann zur Obi teleportiert werden. Vorhin wurde schon versucht, dass ich teleportiert werden soll. Ich gucke einfach mal hier in die Scripts rein. Uiuiui. Open Part is not a valid member of Workspace. <lacht> <lacht> Fehler im Local Script auf Zeile 1. GG, Zeile 1, Zeile 1, Zeile 1, Zeile 1. Wie kann man denn bei normalen Objektreferenzen Fehler reinhauen und die dann nicht mal fixen? In Zeile 1. Setzen wir uns mal ins Auto rein. Die sind hier aus der Toolbox. Die kennt man sogar. Wenn wir hier rumfahren. Oh Gott, ich bin von der Straße abgekommen. Nein, ich will wieder auf die Straße. Sehr gut. Bei dem Spiel. Kann man ja Roleplay Und jetzt will ich hier auch mal Roleplay machen Angekommen in der Wüste Oh mein Gott, da hinten Offline? Nein, nicht offline Ich will das Eskimo-Callboy-Konzert sehen ich kann, ich kann mich einfach hier hinsetzen und mir vorstellen Ich wäre in einem Eskimo-Callboy-Konzert in der ersten Reihe Connection Interrupted Ach, wie schade Na gut, dann eben nicht Was gibt's denn eigentlich für Gamepässe? VIP Wie viel kostet mich der Spaß? 100 Robux Nee Ich weiß ja nicht mal, was mir VIP bringt Da vorne steht VIP, dass ich auf die Bühne darf ich will nicht auf die Bühne. Ich will, dass Eskimo Callboy auf die Bühne geht. Wir, fahren wir einfach mal weiter. Was haben wir hier? Ah, hier ist die Straße einfach vorbei. Wieder hinten drüber. Und angekommen hier im Wald, direkt neben der Wüste, haben wir ein Häuschen. Oh, das gehört niemandem. Dann ist das jetzt meins. Oh, na, Roblox, Conny, Ist das dein Ernst? Oh, man kann tatsächlich rein. Ich dachte gerade, hinter der Tür befindet sich eine Wand. Aber man kann irgendwie rein. Und dann ist hier drin nichts. Wie schön. Und hier hinter steht wieder Owner None. Dann ist das jetzt auch meins. More coming soon. Oh mein Gott, wie viel Platz ist denn in dem Haus drin? Das ist ja magisch. Oh, hier ist ein Dummy, den will ich töten. Funktioniert alles nicht. Doof. Na, ja, ich glaube, ich habe dann eine ziemlich gute Immobilie ausgesucht. Aber in diesem Haus ist sehr viel mehr Platz drin, als es am Anfang den Anschein gemacht hat. Also, das ist ein ziemlich gutes Haus. Sehr platzsparend und trotzdem geräumig. Oh mein Gott, es gibt eine zweite Etage. Und es gibt ein Töpfchen für mich. Oh, das ist nicht geankert. Okay, immerhin sind die Treppenstufen hier geankert. Das ist ein Knopf. Nee, das ist ein Blumenpott. Ist das ein Mülleimer? In Richtung. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Und das war's. Okay. Schönes Haus. Aber mir persönlich fehlt hier irgendwie noch der Jacuzzi. In jedem Raum. Abend. Dann gehen wir hier wieder raus. Das alles in diesem kleinen Häuschen drin. Wunderbar. Augenblick. Was da ist da hinten? Ist egal. Wir gehen erstmal wieder zum Auto zurück. Und schauen uns noch ein bisschen um. Weil ich muss sagen, auch wenn das Spiel mir jetzt nicht wirklich viel bietet. Es bietet mehr als Ring Racers. Was ich mir ja so unbedingt auch anschauen sollte. ist noch ein Haus. Das Haus ist größer. Hier will ich mal reingucken. Es ist schön, dass ich von jedem Haus der Owner sein kann. Aber hier ist... Oh, ich glaube, das ist von innen genau... Oh, es hat immer halt Einrichtungen und die Stühle. Man sitzt in, auf den Stühlen in die falsche Richtung. Wie toll. Und man schwebt in der Luft, wenn man auf ihn sitzt. Ach, ist das nicht toll. Solche Anfängerfehler. Hallo, please. Oh Gott, ich dachte, ich komme nicht mehr aus der Küche raus. Man Hier hier sitzt man wenigstens richtig. Naja, ein bisschen in der Luft, aber fast richtig. Und der Fernseher funktioniert leider nicht. Ah, ja, man braucht natürlich die Fernbedienung. Wo ist schon wieder die Fernbedienung? <lacht> Ich Idiot, wollte den Fernseher an den Knöpfen anschalten. Wie oldschool ist das denn? So, Kleiderschrank funktioniert nicht, aber die schöne Lampe, sie leuchtet sogar und... Die Lampe schwebt sogar, oh mein Gott, das ist eine magische Lampe. Uh, okay, und hier oben... Oh, die Toilette, wie schön. Hier sitze ich sogar richtig drauf. Oh, vergiss es. Badewanne ist auch... Für extra große Menschen wie mich. Weil was ihr natürlich alle noch nicht wisst. Ich bin in Wirklichkeit 4,70 Meter groß. Und deswegen brauche ich auch so eine lange Badewanne. Ja, mal gucken, ob ich euch noch ein paar meiner anderen Immobilien zeigen kann. Weil apparently kann ich jedes Haus in diesem Spiel besitzen. Obwohl ich null Money habe. Also bleiben reiche Menschen reich. Sie kaufen sich ihr Zeug nicht. Sie nehmen es sich. Ja, ich packe mein Auto lieber in der Garage. Einen Augenblick. Oh, da ist mein anderes Auto. Was für ein Zufall. Ja, den, den Wagen fahre ich nicht so gerne. Keine Ahnung. Er ist mir zu langsam. Ich glaube Und er ist auch viel zu leicht. Gut, was haben wir hier? Hier ist einfach... Ich wollte ich kann sagen, hier ist so ein Abflussrohr, aber nein, das soll ein cooler japanischer Schrank sein oder was. Dann, ja, ein paar ähm, Zementbausteine. Stahlbeton braucht man immer, ein bisschen Wandgraffiti, nee, Traumfänger natürlich, ein Baum in der Wohnung und ein Fahrstuhl habe ich auch, weil ich laufe nicht so gern Treppen. Ich sitze zwar gerade nicht im Rollstuhl, aber es liegt daran, dass ich irgendwie den Rollstuhl abgelegt habe, ohne es mitzubekommen. Normalerweise sitze ich ja im Rollstuhl, deswegen kann ich gar keine Treppen laufen. Ignoriert, dass ich in dem Video heute ein paar Mal Treppen gelaufen bin. Oh, ich finde, die Dinger sehen echt sehr schön aus. Ah, oh, ich kann hier sogar die Vorhänge zuziehen. Das ist doch mal Service. So, was haben wir hier noch? Noch ein... ach ja. Meine Chill-Area. Hier schneide ich immer meine YouTube-Videos. Ach, auf den Stuhl kann man nicht sitzen, oder was? Na gut. Aber hier schneide ich immer meine YouTube-Videos. Den Rubik's Cube, den löse ich auch 300 Mal am Tag. Meine Lavalampe. Ich habe noch eine größere Lavalampe. Das ist meine Kleine. Ich ziehe mal zu, weil die Leute sollen mich nicht mal beobachten, wenn ich in mein Bett Sachen mache. Das Bett hier ist für Gäste. Aber ich habe nie Gäste. Und oh, das hier ist mein Badezimmer. Die Badewanne gehe ich nicht gerne rein, weil wie gesagt, ich bin 4,70 Meter groß und hier muss ich meine Beine immer in die Luft halten, dann berühren die die Decke, das ist unangenehm. Klopapiervorräte gehen auch langsam zu Neige. Äh, ihr wisst ja, 2020, als die Pandemie ausbrach, haben wir alle Klopapier gebunkert. Ich habe inzwischen fast alles aufgebraucht. Echt traurig. Ich brauche echt mal wieder neues Klopapier. Hier kann ich übrigens auch Vorhänge zuziehen. Uh, oh, sogar mit einer coolen Animation. Nice. So, und dann zeige ich euch mal, was sich in der zweiten Etage befindet. Weil, wie gesagt, hier gibt es keine Treppen. Man muss den Fahrstuhl nehmen. Auch im Falle äh, eines Brandausbruchs muss man den Fahrstuhl nehmen. Aber ich habe leider noch nie herausgefunden, wie man den Fahrstuhl öffnet. Deswegen weiß ich selber... Oh, doch, doch, doch. Uh, jetzt gucke ich das erste Mal in meine zweite Etage. Zwei. Ding. Please. Wir fahren hoch. Hui. Und wir sind angekommen. In der zweiten Etage bald mehr. Oh. Ja gut, natürlich, ich war noch nie in der zweiten Etage, also habe ich ja noch nie viel eingerichtet. Hier ist immer nur so ein bisschen Licht, das gab es da schon immer. Das ist noch so ein Schlafzimmer, ähm, was hier geschieht, das bleibt geheim, ich ziehe mal die Vorhänge zu. Das sollte niemanden da draußen was angehen. Also ich schlafe nicht in dem Bett, ich verstecke mich eigentlich mal in dem Schrank und gucke zu, was die Leute da in dem Bett machen. Naja, dann gehen wir mal wieder runter. Ding. In case of fire, elevators are out of service. Ja, und was ist, wenn ich hier nicht mehr... Ach, ist ja auch egal. Fahren wir wieder runter. Please. Ja, wir fahren runter. Und dann geht's wieder raus. Obwohl, wir können ja auch über die Garage gehen. Ich zeige euch einfach mal, wie sich der Lambo so fährt. Weil ich weiß, viele von euch sind noch nie in Lambo gefahren. So ein Billigwagen, das sind die Erfahrung muss man ja auch mal machen. Aber ihr seht schon, wie billig das Ding ist. Das kann ich anschubsen, das fährt von alleine. Dann setzen wir uns hier rein. F2 up. Ja. Nein. Also ich versuche gerade loszulegen, aber ich weiß nicht so genau. Fox. Lights. Ja. Mhm. Also schaltet man Gänge. Ein Augenblick, ich muss mal kurz das Auto hier beiseite packen. Hier muss ich ja sogar noch Gangschaltung machen. Das gefällt mir an dem Wagen übrigens auch nicht. Man muss wirklich schalten. So, F to Startup. up. Machen wir die Lights. Mache ich auf Auto. Dann fahren wir einfach mal los. Ja, das passiert mir immer wieder Ich lasse das Auto hier einfach mal liegen das, das macht schon alleine Zum Glück, oh, wo kommst du denn her? Naja, ist mir wahrscheinlich Gibt es hier sonst noch irgendwas? Da hinten ist noch irgendwas. Ich setze euch mal in eins der anderen Autos, weil... die Content es euch natürlich denken, das sind alles meine Autos. Das ist jetzt mein Privatparkplatz. Und man kann nie genug Autos haben, sage ich immer. Zu viel ist zu viel, aber zu wenig ist nicht gut. Fahren wir hier einfach mal lang. Oh. Und dann gehen wir einfach mal in meine Lieblingshöhle. Das ist nämlich die Höhle hier hinten. Dann kann man so reingehen. Und dann ist man hier drin. Und das gefällt mir, ehrlich gesagt. Naja, und das letzte Ding, das ich euch noch zeigen möchte hier in Phil Computers Welt. Das hat noch nie jemand zuvor gesehen. Hier vorne, die Obi. Da gehen wir dann einmal hin. Und dann sind wir in der Obby drin. Und wer die Obby schafft, der kriegt übrigens eine Million Robux. Und wenn ich die Obby gleich schaffe und keine eine Million Robux bekomme, dann möchte ich hier natürlich viel Computer verklagen dafür. Was ist das denn hier? Achso, schwarze Parts. Alles klar. Ehrenmann. Ja, vielleicht funktioniert die Obby am Tag besser. Okay. Oh nee, das ist so eine Obby, wo man ewig runterfällt und dann noch ewig warten muss, bis man respawnt. Oh. Plus den Fakt, dass man halt nicht sieht, wie groß die Stages sind, auf denen man sich befindet. Da hört sie auf. Okay, dann weiter. Hopp, hopp. Ich finde auch, die Nacht könnte irgendwann mal vorbei sein, oder? Dann gehen wir einfach mal weiter. Rot oder blau? Keine Ahnung. Ah, es war auch blau. Es war blau, Leute. Ich wusste nicht, dass das gleich so aggressiv reagiert. Oh, meine Ar mein Arm darf es nicht mehr berühren. Hm, Augenblick, funktioniert das, wenn ich das mit Shift-Lock mache? Ja, aber das ist dann viel anstrengender für mich, weil ich die Kamera dann noch so führen muss. Und dann habe ich es beim letzten Sprung nicht geschafft. Oh, komm schon. Hm. Ja, und man muss halt Stunden warten, bis man respawnt. Das ist richtig unangenehm. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Hopp, hopp, hop, hopp, hopp, Und jetzt gibt's hier diese kleinen Parts. Ja, yeah, hab ich doch berührt. Ich brauche meinen Rollstuhl wieder. Mit dem Rollstuhl kann ich besser jumpen. Weil dann sehe ich weniger, wo meine Füße gerade sind. Oh, wie schön. Man sieht gar nicht, was abgeht. Das liebe ich natürlich immer. Ich laufe jetzt einfach geradeaus weiter. Ah doch, da unten ist so ein Ding. Oh, jetzt, wo es heller wird, sieht man es auch. Das ist gut, dass man es jetzt immerhin sieht. Oh, danke, dass es heller wird. Dankeschön. Weil eben mitten in der Nacht ist es unmöglich, diese schwarze Stage zu sehen. Aber so viel zu einfach. Puh, jetzt ist das ja eine easy Obi geworden. Also, wenn ich an Phil-Computer-Stelle wäre, dann hätte ich nicht eine Million Robux-Preis... Och, Mensch, das ist sowas. Äh, egal, dann hätte ich nicht eine Million Robux Preisgeld hierauf ausgezahlt. Aber wirklich, solche Stages sind dann richtig nervig. Weil du musst eine Stunde warten, bis du respawned bist. Das muss ich ja alles ausprobieren. Das ist es auch nicht. Äh, 30 Sekunden warten. Äh, ich muss immer noch warten. Und jetzt darf ich wieder rein ins Spiel. Darf dann den nächsten ausprobieren. Und jetzt wieder... tot. Und jetzt wieder eine Stunde warten. Äh. Und jetzt darf ich wieder durch. Und das muss ich ewig machen, das ist so nervig Also wirklich, das muss nicht sein Wenn man eine Obby mit solchen Stellen macht Dann soll man wenigstens auch die Respawn-Time auf 0 setzen Oder zumindest auf 0.5 oder so Einfach damit man nicht so sehr genervt wird So, ich stehe jetzt vor der letzten Entscheidung Und das war falsch Aber immerhin ist es jetzt Tag geworden Endlich So, ich habe eine 50-50 Chance Und ich habe sie gehittet und dann geht's hier rüber Hopp, hopp, hop, hopp, hop, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp Da ist viel Computer Runter von meinem Rasen Runter, runter hier das ist meine Welt. Was geht ab? Okay, weiter geht's. Und dann haben wir... Das soll, glaube ich, ein Labyrinth darstellen. Aber keine Ahnung. Wenn man so macht, dann sieht man den Ausgang. Also, pff, Viel zu einfach. Und hier darf ich wahrscheinlich die Stäbe nicht berühren. Also gehe ich einfach dran vorbei. So, das wird dann gemacht. Dann sind hier komische Mesh-Parts, die irgendwie deformiert wurden. Halt mehr Stages. Ja. Aber ich habe es geschafft. Die Obby ist getan. Phil Computer schuldet mir jetzt eine Million Robux. Oh, yeah. Ach, ich dachte, ich werde gerade zu einem Heiligen. Alles klar. Hier kommt man dann also raus. Gut zu wissen. Aber was die eine Million Robux angeht... Wusch. Du kannst einfach in meinem Tutorial-Game vorbeikommen und kauft dir einfach die Gamepässe hier, bis ich eine Million Robux zusammenhacke. Dankeschön, kein Problem. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Wenn ihr wollt, dass ich auch eure Spiele ausprobiere, dann schreibt mir in die Kommentare. Aber bitte keine Spiele, in denen es kein Content gibt. Das war gut genug. Da, da gab es jetzt genug Content. Das fand ich in Ordnung. Das war's mit diesem Video. Bis dann und ciao.